Du musst nur fleißig lernen, hart arbeiten und irgendwann wirst du dafür auch, vor allem finanziell, belohnt. Aber die Zeiten, in denen sich harte Arbeit bezahlt gemacht hat, sind schon lange, lange vorbei. Nie waren die Menschen so gut gebildet und so gut ausgebildet wie heute und trotzdem sinken gerade die Einkommen für junge Menschen weltweit. Und in diesem Video schauen wir uns einmal an, wie die Produktivität der Menschen in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, die Gehälter aber hinterher hinken. Es ist kein Zufall, dass die Gehälter im Prinzip seit den 70er Jahren stagnieren. Denn wie ich bereits in meinem letzten Video gezeigt habe, bestimmen die Mächtigen, also im Prinzip die Unternehmen selbst, wie viel ihnen ein Arbeitnehmer wert ist. Dabei werden wir alle immer produktiver. Ich habe es ja bereits angesprochen, noch nie war die Jugend so gut ausgebildet wie heute und trotzdem verdient sie schlecht. Hinzu kommt dann natürlich noch der technologische Fortschritt, der unsere Produktivität in den letzten Jahrzehnten gesteigert hat. Maschinen, Roboter und nicht zuletzt das Internet haben unsere Produktivität ja explodieren lassen. Es werden also pro Stunde immer mehr Waren produziert und auch für Dienstleistungen rechnet sich das. Es wird immer mehr Leistung erbracht. Das Problem, wir Arbeitnehmer profitieren nur sehr gering davon, von diesen Produktivitätssteigerungen. Wer davon profitiert, sind natürlich in erster Linie die Unternehmen. Das führt dann letzten Endes dazu, dass der inflationsbereinigte Stundenlohn, weniger stark anwächst als die Produktivität. Das heißt, wir leisten immer mehr und mehr, bekommen aber nicht das Einkommen, das Gehalt, was uns zusteht. Und bevor mir hier wieder ein, zwei Leute unterstellen, dass ja das alles nur meine eigene Meinung, möchte ich euch natürlich wieder Zahlen zeigen, Daten und Fakten liefern, die uns zum Beispiel zeigen, wie sich die Produktivität in Deutschland in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und wie sehr die Einkommen da tatsächlich hinterherhinken. Und wenn wir uns hier die erste Grafik anschauen, dann sehen wir, wir haben hier offizielle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Also offizieller wird es in Deutschland gar nicht mehr. Und was wir hier sehen, ist die Arbeitsproduktivität bzw. die Steigerung der Arbeitsproduktivität je erwerbstätigen Stunde von 1970 bis 1990. Also im Prinzip bis zur Wende. Und darunter, die blaue Linie, sehen wir das Arbeitnehmereinkommen real je Arbeitsstunde. Und wir sehen hier schon ganz genau, dass sich in den 70er Jahren die Einkommen von der Produktivität entkoppelt haben. Das heißt im Prinzip, ich bringe immer mehr Leistung, kann mir aber immer weniger dafür leisten. Und wer mein letztes Video zu diesem Thema Arbeiten lohnt sich nicht gesehen hat, der sieht, dass das kein Zufall ist, die Kurven, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, die Diagramme, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, Bruttoinlandsprodukt, und Einkommen und reales Einkommen, wie sehr da die Kurven auseinandergehen. das ist kein Zufall, dass wir hier eine ähnliche Darstellung haben, dass hier eben auch die Kurven auseinandergehen. Und in der nächsten Grafik sehen wir die Zahlen nach der Wende. Da dürft ihr euch jetzt natürlich nicht täuschen lassen, es fängt zwar wieder bei 100 an, um seit 1991 die Unterschiede aufzuzeigen und wie sehr die zwei Punkte auseinandergegangen sind. Aber wir haben ja bereits gesehen, dass die Kurven sehr weit auseinander gelaufen sind. 1991, also müsst ihr euch quasi denken, dass der Unterschied jetzt noch gewaltiger ist bis heute. Trotzdem könnt ihr auch hier erkennen, dass der Trend weitergelaufen ist. Also wir haben mehr produziert, wir waren produktiver auch in den letzten 20, 30 Jahren und trotzdem haben wir nicht ausreichend verdient. Und tatsächlich ist es so, dass gerade die niedrigen Einkommen sich heute weniger leisten können als vor 30 Jahren. Und der Niedriglohnsektor ist gerade ein wichtiger Punkt, um dieses Auseinanderdriften von Produktivität und Einkommen erklären zu können. Denn gerade in den 70er, 80er Jahren ist die Welt immer stärker zusammengewachsen, nennt sich Globalisierung. Und im Zuge dieser Globalisierung sind natürlich viele Arbeitsplätze unter Druck geraten, vor allem was die Kosten anbelangt. Und um hier konkurrenzfähig zu bleiben, zum Beispiel mit Osteuropa oder dem weiter entfernten Osten, wie zum Beispiel China, Indien, Bangladesch und so weiter, werden natürlich nicht etwa die Gewinne der Unternehmen geschmälert, nein, nein, natürlich wird das Ganze dann vom Einkommen abgezogen. Und vor allem Gerhard Schröder hat ja seinerzeit den Niedriglohnsektor in Deutschland so sehr gelobt, denn damit sind wir angeblich konkurrenzfähig. Dass Menschen im Niedriglohnsektor zum Teil auf soziale Hilfen wie Wohngeld angewiesen sind und später vermutlich in Altersarmut landen werden, ist vollkommen egal. Hauptsache die Gewinne der Unternehmen steigen. Und jetzt schauen wir uns zusammen noch ein paar aktuellere Zahlen an, Zahlen einer OECD-Studie. Da schauen wir uns die Produktivitäts- und die Einkommenssteigerung zwischen den Jahren 2000 und 2016 an. Und während die Produktivität in Deutschland um 13 Prozentpunkte gestiegen ist, sind die Einkommen nur um 4 Prozent gestiegen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist doch absolut banal, das ist doch nicht viel, diese paar Prozentpunkte. Und die Unternehmen, die brauchen vielleicht auch mal für schlechte Zeiten ein bisschen Reserve. Also warum der ganze Aufriss hier? Nee, nee, nee, wir dürfen uns nicht von diesen niedrigen Zahlen täuschen lassen. Wenn ihr das Ganze in Relation setzt und seht, dass die Produktivität um das Dreifache eures Einkommens gestiegen ist, dann solltet ihr euch wirklich Sorgen machen. Denn im Prinzip hätte auch euer Einkommen entsprechend steigen müssen. Und im Prinzip könnt ihr euch am Ende selbst ausrechnen, wie viel 4% Gehaltserhöhungen bei euch sind oder 13%. Und genauso laufen eben diese beiden Kurven langsam, aber sicher immer weiter auseinander. Genauso wie ich das im letzten Video gezeigt habe beim Bruttoinlandsprodukt, beim Einkommen und beim realen Einkommen. Und wie bereits angedeutet, leiden darunter vor allem die mittleren und die niedrigen Löhne und die oberen 1% bzw. die oberen 10% werden davon kaum tangiert. Das sorgt am Ende für mehr Lohnungleichheit und wie ich das schon öfter wiederholt habe, schmilzt dadurch die Mittelschicht, die echte Mittelschicht immer weiter. Und das Ganze fasst der OECD-Wirtschaftsausblick so zusammen. Mehrere OECD-Länder haben nicht nur mit einem geringen Produktivitätswachstum zu kämpfen, sondern verzeichnen auch eine Verlangsamung des Wachstums der realen Durchschnittslöhne in Relation zum Produktivitätswachstum, was sich in einem sinkenden Lohnanteil am Bruttoinlandsprodukt niederschlägt. Genau das habe ich euch in meinem letzten Video gezeigt. Weiter heißt es, gleichzeitig ist das Wachstum der Niedrig- und Medianlöhne niedriger als das Wachstum der Durchschnittslöhne, was zu einer steigenden Lohnungleichheit beiträgt. Zusammen führen diese Entwicklungen zu einer Entkopplung des Wachstums der Niedrig- und der Medianlöhne vom Wachstum der Produktivität. Das heißt also letzten Endes, dass ein Großteil der Menschen in diesem Land für seine Arbeit nicht anständig bezahlt wird und aufgrund unserer Wirtschaft und aufgrund unserer aktuellen Politik die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Tja und jetzt müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um, welche Lösungen finden wir und im Prinzip gibt es ja nur eine Lösung, und zwar die politische Lösung. Wir müssen dafür sorgen, bzw. die Politik muss dafür sorgen, dass das Geld, das die Menschen erwirtschaften, eben auch bei den Menschen letzten Endes ankommt. Nun sieht es aber im Moment leider nicht so aus, dass wir irgendwelche Parteien an der Macht hätten, die an dieser Wirtschaftsstruktur, an diesem System, irgendetwas verändern wollten. Natürlich könnte man als Arbeitnehmer aber auch den Druck auf die Politik und auf die Wirtschaft ausweiten. Nur, das Problem ist, wir haben es ja gesehen in den letzten Jahrzehnten, die Gewerkschaften haben immer mehr an Einfluss verloren. Ja, und die Menschen haben sich vielleicht auch ein bisschen zu gemütlich, zu bequem gemacht. Das ist halt alles so, wie es ist. Man kann ja da angeblich gar nichts dran ändern. Tja, und dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn es weiter bergab geht. Und die Politik hätte ja durchaus die Möglichkeit, über Gesetze zu sagen, okay, so nicht, wir müssen vielleicht die Einkommen gesetzlich an die Produktivitätssteigerung koppeln oder wir müssen den Mindestlohn weiter anheben oder wir müssen dafür sorgen, dass die Gewinne der Unternehmen nicht irgendwo in irgendwelchen Finanzmärkten oder im Ausland verschwinden, sondern ein Teil der Gewinne gesetzlich vorgeschrieben an die Menschen weitergeleitet wird, die diese Gewinne ja am Ende erwirtschaftet haben. Denn am Ende kann ja freier Markt nicht bedeuten, dass der Markt bzw. die Wirtschaft die Menschen ausbeuten kann, wie sie will. Mir persönlich wäre es am liebsten, wenn die Menschen gerade, die Menschen des Niedriglohnsektors, sagen würden, nö, ich arbeite jetzt montags einfach mal nicht mehr und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich weiß, es ist nicht schön, diese Zahlen zu sehen. Ich weiß, es ist nicht schön, sich diese Entwicklung anzuschauen. Trotzdem frage ich euch jetzt an dieser Stelle, wie geht ihr damit um? Wie seht ihr diese Entwicklung? Merkt ihr diese Entwicklung auch bei euch selbst? Und wie immer an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.